Das Greentech-Unternehmen Salzburger AG ist federführend bei grünen Technologien im Bundesland Salzburg. Heute zeigen wir Ihnen zwei wesentliche Themenbereiche. Zum einen, wie lade ich mein Elektroauto am besten und zum anderen, wie heize ich mit einer Luftwärmepumpe am besten ein. Vertriebsleiter Markus Wiedholzl ist in Max Gahn und besucht dort Engelbert Wenger. Bertl, wie ihn alle nennen, ist Unternehmer. Er betreibt unter anderem ein Immobilienunternehmen und vermietet Büros. So kam es auch zur ersten E-Ladesäule der Salzburger AG auf seinem Gelände. Kunden, Mieter sind halt mit dem Wunsch dahergekommen, dass halt, äh, mit äh, solchen Fahrzeugen langsam am Markt fahren. Man weiß, es ist kein Sachbezug drauf. Äh, Darum sind halt die Elektrofahrzeuge bei der Unternehmerschaft sehr beliebt für die Mitarbeiter. Und so haben wir bei der Salzburger AG Kontakt aufgenommen, haben angerufen, haben kompetenten Mitarbeiter gekriegt ja, und haben halt dann den ganzen. Plan durchgegangen, bis dass wir definitiv jetzt im Hintergrund sieht, man ja die Ladesäule gebaut haben. Die Salzburg bietet alltagstaugliche Ladelösungen für jede Lebenssituation an. Für zu Hause, für unterwegs, für den Privat-Pkw, als auch für den Firmenwagen und natürlich auch für alle, die ihren Gästen oder ihren Kunden das Laden von Elektroautos ermöglichen möchten. Die Anschaffung der ersten Ladesäule ist dabei sehr einfach. Er ruft bei uns an im Kundenservice-Center oder er geht auf unsere Homepage www.salzburg-ag.at. Da gibt es unter E-Mobilität die Möglichkeit, sich die Ladestation, die für ihn am besten passt, kann er sich gleich aussuchen. Da sind Preise hinterlegt, da ist die Technik hinterlegt. Und ähm, dann geht es gleich zu einem Team von uns und die äh, nehmen dann mit dem Kunden sofort also Kontaktaufnahme erfolgt über die, mit der Salzburg AG, äh, haben da ein paar kompetente Mitarbeiter vorbeigeschickt. Äh, dann ist dieser ganze Prozess mal durchgelaufen worden, geht es überhaupt, Leitungsmöglichkeiten. Wenn die Situation vor Ort erst einmal geklärt ist, steht die neue Ladesäule innerhalb von wenigen Wochen und kann schon kurz darauf in Betrieb genommen werden. Das Beste daran, der gewerbliche Kunde hat mit der Ladesäule im laufenden Betrieb keine zusätzliche Arbeit. Die Salzburger G übernimmt die Montage, übernimmt die Abrechnung. Der Kunde hat in dem Sinn nichts mehr damit zu tun. Wenn irgendwelche Schäden drauf sein sollten, sind eh nicht. Die sind sehr robust, die halten jedes Wetter aus, dann kümmert sich auch da die Salzburger geht drum. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Engelbert Wenger denkt bereits an eine Erweiterung, denn durch die erste Ladesäule am Hof kommen immer mehr seiner Mieter und auch er selbst auf den E-Geschmack. Es kommt im Herbst der nächste, die zweite Ladesäule dazu und dann schauen wir weiter, wo die Reise hingeht, Wenn man mit 22 kW geht es ja einigermaßen, dass man sie in eine häufige Geschwindigkeit durchladen kann. Für den Fall, dass künftig mal beide Ladesäulen belegt sein sollten, betreibt die Salzburger G im gesamten Bundesland ein großes Netz an öffentlichen Ladepunkten. Alle Infos und Standorte finden Sie immer aktuell in der Stromladen-App. Damit hat Markus den ersten Teil seiner green -Tech tour geschafft. Von der E-Ladesäule geht es jetzt für ihn zur hochmodernen Wärmepumpe. Dafür macht sich Markus auf den Weg nach Liefering und besucht dort Familie Hammerer. Im Einfamilienhaus der Familie wurde vor kurzem die alte Ölheizung aus und eine neue Luftwärmepumpe eingebaut. Der Grund war halt hauptsächlich der Umweltgedanke und dass die Ölheizung, was man gehabt hat, schon stark alt war, weil die war ja glaube ich, ein paar Jahre äh oder so. also die war schon über 30 Die Vorteile bei einer Luftwärmepumpe liegen darin, dass sie sehr platzsparend ist, also dass sie im Betrieb äh, flüsterleise ist und äh, dass sie emissionsfrei betrieben wird. Das heißt, man spart sich den Kamin oder dann eben den Raufankehrer. Weiters muss man kein Heizöl einlagern bzw. keine fossilen Brennstoffe und so gewinnt man in der Regel dann auch im Keller einen weiteren Raum dazu. Die Entscheidung für eine neue Heizung sorgt bei vielen für Verunsicherung. Was ist das richtige Heizsystem für mich und mein Haus? Wir waren einfach da ganz unsicher, welche Möglichkeiten dafür unser altes Haus eben äh, in Betracht kommen. Und dann hat eigentlich ein Freund zu uns gesagt: "Na, da gibt es jetzt ein gutes Angebot über die Salzburger G. Genau, und dann haben wir uns das angehört und haben gesagt: Ja, passt, wir wollen jetzt unbedingt weg vom Öl und von den schwankenden Ölpreisen und vom ständig wieder Öl einkaufen. Raus aus dem Öl? Gut und schön. Aber kann jeder einfach eine Luftwärmepumpe einbauen lassen? Was sind die Voraussetzungen? Die Grundvoraussetzung der Wärmepumpe ist, dass man möglichst niedrige Temperaturen fährt im Heizungssystem Es gibt aber Wärmepumpen, die auch höhere Temperaturen fahren können. Aber grundlegend muss man schon sagen, dass je höher die Temperatur ist, desto schwieriger oder arbeitsintensiver für die Wärmepumpe wird es dadurch auch. Also wir haben alle Heizkörper also voll eingeschaltet eigentlich und regeln die Temperatur über das System unten und haben da nicht einmal aufs Maximum hinaufschalten müssen. Natürlich war es heute nicht so besonders kalt im Winter, aber da ist nur genug Spielraum, wenn es einmal kälter wird. Bei alten Ölheizungen gibt es nur wenige automatische Regelmöglichkeiten. Das ist bei einer modernen Luftwärmepumpe wesentlich anders. Die Luftwärmepumpe ist mit einem intelligenten Energiemanagementsystem ausgestattet, sodass hier verschiedenste Zeitschaltprogramme möglich sind, Nachtabsenkungen und natürlich auch eine Einbindung einer möglichen Photovoltaikanlage. Sind die Vorbereitungen abgeschlossen, dauert der Heizungstausch selbst rund zwei Tage. Ein besonderer Vorteil der Luftwärmepumpe ist ein deutlich geringerer Platzverbrauch und der Raumgewinn, der durch den nicht mehr benötigten Öllagerraum entsteht. Die Ausneuheit steht draußen der Einfahrt im Freien, aufgestellt auf einem Betonfundament. sind dann in der Erde reingefahren und haben die neue Heizung, die Hydraulikdauer, die man hinter mir sieht. Da ist ein Boiler drinnen, ein Warmwasserspeicher und unten ein Reinspeicher als Puffer zur Heizung wieder eingebaut. Da könnten man mal eine Werkstatt reinmachen. Das wäre irgendwie so ein Wunsch von uns. Genau, die Tochter hätte gerne einen Kinoraum. Aber ich glaube, die Werkstatt wird sich durchsetzen. Den alten Ölbrenner hat die Familie nach dem ersten Winter nicht vermisst. Na eigentlich nicht. Nein. Nein. Mir geht es ja nicht ob das ich den Ölbrenner nach der Saison putzen muss oder so. Also das fällt mir auch nicht, muss ich sagen. Bei einem geplanten Heizungstausch ist auf jeden Fall die nötige Vorlaufzeit inklusive Schallgutachten zu bedenken. Alle Infos und Unterstützung bekommen Sie auf jeden Fall auf unserer Homepage, am Servicetelefon oder direkt bei den Mitarbeitern vom Greentech-Unternehmen Salzburger AG.